Thank you, everyone, for coming. Yeah, ja, ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. So, in the U.S., we've seen the embryo of a new Black freedom movement develop in the last year and a half. Yeah, ja, in the U.S.A., sehen wir gerade so den Embryo einer neuen äh, schwarzen Freiheitsbewegung, die sich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Black people in the U.S. for the last 50 plus years have had to bear the consequences of vicious neoliberal policies. From mass incarceration, outsourcing of jobs, inadequate housing, and slashing of funding to education and public social services. Ja, yeah, die schwarzen Menschen in den USA haben in den letzten oder mehr in den letzten 50 Jahren the, um, ja yeah, die Konsequenzen des unbelohnten neoliberalen Politik ertragen müssen, uh, sei es uh, Masseninhaftierung, Outsourcing von Jobs, also von um, Stellen, uh, unzureichendes Wohnen und auch die massiven Finanzkürzungen im Bildungsbereich und in dem öffentlichen Sektor. Where both political parties, Democrats and Republicans, continue to play an active role in serving corporate interests, putting huge austerity on the, on the black working class and poor, ja, wo beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, ähm, ja, weiterhin die Rolle spielen, äh, den ja, Unternehmensinteressen zu dienen, äh, die ja, massive Austeritätspolitik äh, einführen, äh, gerade betreffend der schwarzen Bevölkerung, der schwarzen Arbeiterklasse und der Armen. And for office will do nothing to stop the attack on black bodies and systemic racism. Die Antwort für viele junge Leute, es ist eigentlich eine sehr schmerzhafte Realisierung, dass selbst wenn ein schwarzer Präsident in das höchste Amt in den USA gewählt wird, dass sich eigentlich nichts ändert und die Attacken gegen die schwarze Bevölkerung der systematische Rassismus nicht gestoppt werden. The hashtag Black Lives Matter originated After the murder of Trayvon Martin, a 17-year-old black boy who was shot and killed in 2012 by a neighborhood watch volunteer. Ja, dieses Hashtag Black Lives Matter äh, entstand nach der Ermordung von Trayvon Martin, einem 17-jährigen ähm, schwarzen Jungen, der von der Polizei erschossen und äh, ermordet wurde 2012. Ach, nicht von der Polizei, diesmal nicht, aber von ähm, jemandem aus der Freiwilligen Bürgerwehr. And when the perpetrator was acquitted of any charges by claiming self-defense, using racist, biased laws like Stand Your Ground, mass anger arose. Because Trayvon Martin's only crime was being a black boy wearing a hoodie in the wrong neighborhood. Ja, und als der Täter von allen äh, Anschuldigungen freigesprochen wurde, äh, unter der Berufung von Selbstverteidigung und äh, der Benutzung von rassistischer Gesetzgebung wie dieser Stand your ground Gesetzgebung äh, hat sich entstand massenhafte Wut, weil äh, Trayvon Martin äh, ja einziges Verbrechen war, dass er ein schwarzer Junge war, der einen ähm, Kapuzenpullover getragen hat in der falschen Gegend. The shooting and killing of 18-year-old Mike Brown in Ferguson, Missouri, sparked a new civil unrest that hasn't been seen since the Watts riots in Los Angeles in 1965 or the Rodney King riots of 1992. Yeah, that's Uh, erschießen und Ermorden des 18-jährigen Jungen um, Mike Brown in Ferguson um, hat eigentlich ja zu, einem neuen, zu neuen Bürgerunruhen geführt, die, eigentlich nie, ja, die es nicht gab seit uh, den sogenannten Watts Riots in Los Angeles 1965 oder den uh, Rodney King Riots uh, in 1992. The residents of Ferguson were outraged when witnesses came forward saying that Mike Brown was standing With this, hands up. When he was shot 12 times by police officers, initiating the slogan "Hands up, don't shoot." Ja, die Bevölkerung von Ferguson war entsetzt und schockiert, als Zeugen nach vorne traten, die gesagt haben, dass Mike Brown die Hände hochgehalten hat, als er 12 Mal von einem officer ein Polizeibeam äh, Polizeibeamter ähm, erschossen wurde und dann wurde dieser uh, Slogan initiiert, Hands up, don't shoot, also Hände hoch, nicht schießen. This reignited a serious conversation around the relationship between police and a black community, the fact that many communities of colors have majority white officers that patrol the area, and the military style weapons used as was seen in response to the civil unrest ja und das entzündete eigentlich zündete eine ernsthafte Debatte über die Beziehung zwischen Polizei und der schwarzen community und gerade ja der fakt dass es in vielen communities um, die hauptsächlich schwarze bevölkerung haben um, ja die mehrheit uh, von weißen polizisten uh, in der um, in, der, in dem Gebiet halt uh, patrouillieren und uh, Waffen im Militärstil getragen haben nach, uh, also als Antwort auf diese uh, Bürgerunruhen. But I think the most important conversation that developed was the question around use of force. The fact that all an officer needs to do is claim self-defense. And that is enough evidence to justify shooting and killing someone Even if they are unarmed. Und Sie denken, was das die wichtigste Debatte war, die dann entstand, war die über die Frage von Gewaltanwendung. Also der Fakt, dass ähm, ein Polizeioffizier einfach nur äh, sich auf Selbstverteidigung berufen muss und dass das genug äh, Beweis dafür ist, dass äh, sein Schießen gerechtfertigt wird und dass eben auch das Ermorden von jungen Schwarzen recht gerechtfertigt wird selbst wenn sie eben gar, selber gar nicht bewaffnet sind. In the year 2014 and 2015, over 1000 people were killed by police. For an entire year, an average of three people a day were killed by a law enforcement officer. Ja, yeah, in 2014 und in 2015 wurden über 1,000 Menschen von uh, der Polizei umgebracht. Und für ein gesamtes Jahr äh, waren es durchschnittlich drei Leute pro Tag, die äh, durch einen Polizeibeamten ermordet wurden. In 2014, st statistics show that every 28 hours a black person is killed by police. And that has now increased to at once every 24 to 26 hours and many times officers involved receive no disciplinary actions. Und in 2014 sagen die, haben die Statistiken gezeigt, dass alle 28 Stunden eine schwarze Person von der Polizei ermordet worden. Und das hat sich jetzt sogar noch erhöht auf jede 24 bis 26 Stunden. Und in sehr, sehr vielen von diesen Fällen ähm, gab es keine Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Polizeibeamten. But what's even more telling is the way black children Particularly, black boys are treated by police. Ja, und was eigentlich noch mehr Bände spricht ist uh, die Art und Weise, wie schwarze Kinder um, im speziellen schwarze Jungen um, von der Polizei behandelt werden. Tamir Rice, 12-year-old boy, was shot and killed by police while sitting near a park because the police thought that a toy gun he had that he was playing with was real. Yeah. Tamir Rice, uh, ein zwölf Jahre alter Junge, um, wurde von der Polizei umgebracht, als er in einem Park saß, um, die Polizei dachte, dass er, also er hat mit so einer uh, Spielzeugpistole gespielt und die Polizei dachte, dass es eine echte wäre. Video footage show a police vehicle pull up and within two seconds police opened fire on this child before the vehicle even came to a complete stop shooting Tamir Rice twice in the torso and both officers refusing to administer aid afterwards. Ja, und es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, dass dieses Polizeiauto halt so reinkam ins Bild und eigentlich innerhalb von zwei Sekunden die Polizei das Feuer gegenüber diesen Jungen eröffnet hat und selbst also als das Auto noch nicht mal gestoppt hat. Um, und sie haben äh, Tamir Rice zweimal in den Oberkörper geschossen um, und danach haben beide, also beide Polizeibeamten äh, haben sich geweigert erste Hilfe zu leisten. In December of 2015, both im in ja, Dezember 2015 sind beide Polizeibeamten, die da involviert waren, äh, wurden dann von allen Anschuldigungen freigesprochen. Unfortunately, to recount, all the victims of police murder in the U.S. would take up this entire weekend. But for the first time since the black power movements of the 60s and the 70s, there's been a conversation connecting policing to systemic racism and economic disenfranchisement. Ja, und äh, leider kann man jetzt, also oder um die ganzen Opfer aufzuzählen, äh, die, ist, äh, die von der Polizei äh, in den USA ermordet wurden, würde das das ganze Wochenende dauern. Aber es ist jetzt so, dass es eigentlich das erste Mal nach der großen um, Black-Power-Bewegung in den 60ern und 70ern, um, dass es eigentlich eine Debatte darum gibt, dass uh, die ja, Polizeiarbeit uh, uh, in Bezug auf um, systematischen Rassismus um, und ökonomische Entrechtung gestellt wird. Working and poor black people and youth are realizing that it's not enough just to say black lives matter to protest and shut down highways, that there needs to be fundamental changes in society and the placement of black people within it. Und, die, äh, Arbeiter und äh, arme schwarze, oder die Arbeiterklasse und die armen-schwarzen, schwarze Bevölkerung und die Jugend äh, realisiert eigentlich, dass es nicht äh, genug ist, nur äh, zu sagen, Black Lives Matter, sondern, um zu protestieren und äh, irgendwie die Highways zu besetzen, sondern dass es auch da um wirklich um eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft geht, um einen grundlegenden anderen Stand der äh, schwarzen Bevölkerung in dieser Gesellschaft. That is not just a few bad apples, the whole tree is rotten, the whole system is guilty. The Black Lives Matter movement has brought to the forefront US violent war and policing machine. Yeah, and it's not nur um a few bad apples, sondern the whole tree is verrottet. the gesamte system is um, das black Lives, die Black Lives Matter-Bewegung hat eigentlich um, ja, diese gewaltige Kriegs- und Polizeimaschinerie uh, der USA an die Oberfläche gebracht. But there are splits happening within the movement where opportunists are using the black struggle and the movement to advance their own individual careers and economic growth. Aber es gibt äh, gerade Spaltungen in, in dieser Bewegung und es gibt Opportunisten, die den, ja, äh, den Schwa die schwarze Bewegung, den schwarzen Kampf eigentlich dafür nutzen, um irgendwie ihre eigenen Vorteile daraus zu ziehen, äh, ihre eigene Karriere und äh, den ökonomischen Wachstum voranzubringen. An example of this is a person named D. Ray McKesson, Who is a self-proclaimed activist, but in reality just another sellout, clawing his way into the US black misleadership class. Ja, yeah, und and, uh, zum Beispiel hat sie jetzt eine Person genannt, die, die Ray Mackinson heißt, uh, um, der sich sozusagen selbsternannter Aktivist ist, aber eigentlich in Realität nur ein sellout. Ich kenne das deutsche Wort versteht es selber? Also, sich verkauft sozusagen um, und uh, ja, versucht seinen Weg uh, zu bereiten in die ja, falsche schwarze Führungsklasse. The more advanced splits of the movement are moving into a somewhat more favorable position, connecting the question of class and race. Ja, und die ähm, besseren Spaltungen dieser Bewegung äh, gehen eigentlich in eine ja, deutlich bessere Richtung. Um, nämlich, dass sie halt die Frage von Klasse und Race, also Rasse, also uh, Herkunft uh, verbinden. Also broadening the movement to encompass Latino, immigrants, indigenous people and black and brown body bodies abroad. Und die eben auch die Bewegung ähm, verbreitern, um eben auch die Latinos, die Migranten, die indigene Bevölkerung äh, ein, um, zu umfassen und die, äh, die schwarze und braune Bevölkerung ähm, im Ausland zu umfassen. Because one cannot claim Black Lives Matter and ignore the struggle of our brothers and sisters in Libya, Sudan, Nigeria, and, co and the connection of US-Imperialism to the world struggles. Ja, weil man sich neben nicht auf die Black Lives Matter Bewegung äh, beziehen kann und gleichzeitig ignorieren kann, also die Kämpfe ignorieren kann der äh, Brüder und Schwestern in, in Libyen, im Sudan, in Nigeria und die, ähm, der Zusammenhang von US-Imperialismus und den weltweiten Kämpfen. It is great that the topic of violent policing is being put at the forefront. The black people are and have been harassed, murdered, and oppressed by the racist, violent policing for decades. Und es ist großartig, dass der also dass das Thema Polizeibrutalität äh, wieder an die Oberfläche kommt, äh, vorne steht, und dass sich schwarz äh, die schwarze Bevölkerung, äh, die ja seit Jahrzehnten belästigt, ermordet und unterdrückt wird äh, von der rassistischen gewalttätigen uh, Polizei Punkt. Yeah. <laughs> but there always has to be a conversation about class as well. The system of capitalism has never created economic viability for black people there will never be black liberation under global capitalism and imperialism. Um, aber das muss halt immer auch eine Debatte über uh, Klasse beinhalten, das System des Kapitalismus hat äh, es eigentlich niemals geschafft, wirklich eine ökonomische ja, wie, äh, Lebensfähigkeit für die schwarzen Menschen äh, zu äh, kreieren. Und es wird auch niemals äh, eine schwarze Befreiung geben unter globalen Kapitalismus und Imperialismus. It is not in the of greedy corporations, Wall Street and their politi political minions, To lift entire communities and generations out of economic poverty. Es ist nicht im Interesse der der, ja, um, der Unternehmen, der uh, von Wall Street und ihren politischen Gefolgsleuten uh, eigentlich die ganzen, also die uh, die ganzen Communities und Generationen aus ihrer ökonomischen Armut herauszuholen. Poverty, war and oppression is profitable for the U.S. ruling elite. And the role of police, in many cases, not all, is to ensure civil obedience and the protection of property and capital. Those that have economic wealth don't have a reason to fear the police. Those that don't do. Der uh, Armutkrieg und Unterdrückung ist eigentlich für, den, für die, uh, die Herrschenden in den USA profitabel. Und die Rolle der Polizei ist in ja, vielen von diesen Fällen, nicht in allen, ähm, sicherzustellen, dass äh, die Bürger schön brav sind ähm, und eben de, das, äh, de, das Eigentum und das Kapital der herrschenden Klasse zu sichern. Äh, stopp <lacht> Und äh, die, die eigentlich den ökonomischen Reichtum haben, äh, haben eigentlich keinen Grund, äh, die Polizei zu fürchten, um, und aber die, die eben keinen haben, haben es. Um, yeah. The only way to end racist policing and systemic violence is to connect it to the broader struggle of black liberation from a national and international perspective. Der einzige Weg um äh, rassistische äh, Politik und Polizei und systematische Gewalt Uh, zu beenden, ist es, uh, das zu verbinden mit einem breiteren uh, Kampf für die schwarze Befreiung uh, von, einem, von einer nationalen, aber auch von einer internationalen Perspektive aus. The US capitalist system was built off the backs of black slavery and violence against black people. Therefore, in the words of Malcolm X, you can't have capitalism without racism. Der US-Kapitalismus also US wurde eigentlich auf dem Rücken der schwarzen äh, Sklaven äh, erbaut ähm, und äh, die, äh, äh, die, äh, die Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung. Und deshalb sind die Worte von Malcolm X weiterhin richtig, you can't have capitalism without racism, also du kannst, es gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus. The only way to end the violence is to dismantle the capitalist system and replace it with a system based on the needs of the masses. Der einzige Weg eigentlich die Gewalt uh, zu beenden ist das Zerlegen des kapitalistischen Systems und es mit einer Gesellschaft uh, zu ersetzen, die wirklich an den Bedürfnissen der Massen ansetzt. I'll end with a quote from Fred Hampton. Black Panther Party member in Chicago that was assassinated by Chicago police in 1969. Und sie möchte jetzt enden mit einem Zitat von Fred Hampton, der Black Party Member der in Chicago, die dort der von der Chicago Polizei erschossen wurde in 1969. We're going to fight racism not with racism but we're going to fight with solidarity. We're not going to fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight with socialism. We stand up and say, we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state's attorneys. We're going to fight their reactions with all us people getting together and having an international revolution. Power to the people, Black Lives Matter. Thank <laughs> you. Wir werden Rassismus nicht mit Rassismus bekämpfen, sondern wir werden ihn mit Solidarität bekämpfen. Wir werden Kapitalismus nicht mit schwarzem Kapitalismus bekämpfen, sondern wir werden für Sozialismus kämpfen. Wir stehen auf und wir sagen, dass wir nicht gegen die reaktionären Picks, also Bullen und die reaktionären Staatsanwälte, äh, kämpfen, sondern wir kämpfen gegen ihre Reaktion mit all unseren äh, Leuten, die zusammenkommen und eine internationale Revolution haben. Ja, all power to the people, black lives matter. <lacht>